Wenn wir heute in Moskau stünden, um für Frieden zu demonstrieren, dann stünden wir nicht lange. Dann würden wir abgeräumt werden und die Nacht in der Arrestzelle verbringen. Und deswegen auch ein ganz herzliches Dankeschön an die Polizistinnen und Polizisten, die uns das ermöglichen, hier heute friedlich demonstrieren zu können. Man muss es leider so sagen, wir stehen an einem Wendepunkt der europäischen Nachkriegsordnung. Ich selbst bin ja noch ein paar Jahre älter jetzt als die Mitglieder der Jugendorganisation, aber ich habe noch die Endzüge des Kalten Krieges miterlebt. Und ich habe es auch nicht für möglich gehalten, dass gut 30 Jahre später wir in einer Situation sind, wo das Kriegsszenario ganz real ist. Nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa. Und ich habe eben, bevor ich hier hingegangen bin, mit der ukrainischen Generalkonsulin Frau Tybinka gesprochen. In diesen Stunden haben die Mitarbeiter der russischen Botschaft in der Ukraine das Land verlassen. Wir alle wissen, was das bedeutet. Das bedeutet, die Gefahr, dass die Invasion in der gesamten Ukraine droht, ist real. Und das kann schon in wenigen Stunden oder Tagen der Fall sein. Die russischen Truppen ziehen in diesen Stunden und Minuten ihre Kräfte zusammen, an der Grenze sowohl in Russland als auch in Belarus. Das Kriegsszenario ist ganz real. Und ich finde, und das beeindruckt mich heute, es lohnt sich für Klimaschutz zu demonstrieren, es lohnt sich für Sicherheit zu demonstrieren, es lohnt sich aber auch für Freiheit und für Frieden in Europa zu demonstrieren und hier Solidarität zu zeigen mit der Ukraine. Und ich habe Anfang des Jahres mit Andrei Melnik, dem ukrainischen Botschafter, den wahrscheinlich auch alle kennen, zusammengesessen. Ich habe häufig mit ihm zusammengesessen in den letzten Jahren, und er hat mich gewarnt. Er hat gesagt: Die russische Invasion steht bevor. Nehmt es ernst. Und wir haben Stimmen gehört, die in Deutschland gesagt haben: Nein, das wird Wladimir Putin niemals machen. Aber warum haben wir so gedacht in Deutschland und in anderen Teilen der westlichen Welt? Das, was wir jetzt erleben, ist der vorläufige Höhepunkt einer langen Kette von Aggressionen Russlands und Wladimir Putins. Das war die Annexion der Krim, das war letztendlich die Organisation und finanzielle Unterstützung des Einmarschs in den Donbass. Wir haben das in den, Ab in den Regionen Georgiens erlebt, Abkhazien und Ossetien. Überall immer dasselbe. Und wenn Wladimir Putin sich hinstellt... Und sagt, es gebe im Donbass einen Völkermord, dann ist das ein propagandistisches Märchen, auf das wir einfach nicht hören dürfen. Es gibt es nicht. Und um es auch zu sagen, wir können über Sicherheitsinteressen in dieser Welt und geostrategische Interessen reden. Aber Russland ist nicht bedroht von der Ukraine und Russland ist nicht bedroht von der NATO. Russland ist die Bedrohung und das Risiko für seine Nachbarn in Europa. Das ist die Wahrheit. Und was mich nachdenklich macht daran ist, es ist auch eben schon gesagt worden, richtigerweise, es war ja nicht so, dass die NATO die Nachbarstaaten in Osteuropa gezwungen hat, nun Mitglied der NATO zu werden. Es war nach 30, 40 Jahren Unfreiheit, waren es die Länder, die gesagt haben, wir wollen unter den Schutzschirm der NATO kommen, damit wir vor Russland sicher sind. Und wenn wir heute schauen, wer ist sicher? Wladimir Putin steht nicht an der Grenze der baltischen Staaten, weil er die vielleicht nicht militärisch einnehmen könnte. Er steht dort nicht an der Grenze, weil sie Mitgliedstaaten der NATO sind. Und wenn die Ukraine Mitglied der NATO wäre heute, dann würde Russland dort auch nicht mit über 130.000 Soldaten an der Grenze stehen. Und deswegen, wir haben ganz unterschiedliche Meinungen in den Parteien, aber ich finde es wirklich gut und großartig, in solchen Schicksalsstunden Europas, dass wir dort gemeinsam zusammenstehen, dass keine Parteipolitik gemacht wird, dass nicht zurückgeschaut wird, welche Partei vielleicht was gesagt hat oder wie sie sich gegenüber Russland verhalten hat, sondern wir haben eine ganz klare Haltung jetzt der Bundesregierung, auch wenn ich nicht Mitglied der Regierungsparteien sind, die haben jetzt die volle Unterstützung und Solidarität aller Parteien auch in Deutschland verdient, damit sie diesen harten Kurs gegen Russland weiterfahren mit unseren Partnern in der NATO und in der EU. Und ein letzter Gedanke. Ich glaube, es kann niemand uns den Vorwurf machen, weder den Mitgliedstaaten der EU noch der NATO und vor allen Dingen auch nicht der Ukraine, alle Versuche unternommen zu haben, diese Krise diplomatisch abzuwenden. Aber wir müssen ja uns eingestehen, während das unsere Verantwortlichen gemacht haben, hat Wladimir Putin im Hintergrund den Krieg geplant und jetzt auch kaltblütig begonnen. Nichts anderes ist das, was da im Moment in den sogenannten Volksrepubliken läuft. Und deswegen braucht es Diplomatie, das ist richtig. Es braucht jetzt aber vor allen Dingen eine Politik der Stärke. Und es reicht nicht, Sanktionen gegen einzelne Verantwortliche aus dem Oligarchengeflecht von Wladimir Putin zu sanktionieren. Wir brauchen harte Sanktionen. Dazu gehört Wladimir Putin als Präsident der russischen Föderation selbst. Wir brauchen harte Sanktionen, was Investitionen in Russland anbelangt. Wir brauchen einen Exportstopp.